Ich habe in meiner Arbeit folgende Erfahrung gemacht. Jeder, der sich auf effektive Weise darum bemühte, konnte seine Beziehung zumindest ein wenig verbessern. Der Traum von der perfekten Beziehung war jedoch der schnellste Weg zum Albtraum. Ganz besonders in den Fällen, wo man glaubte, das ginge auch ganz ohne eigenes dazu tun.